Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. So bringt Peter Kuzmitsch, ein kroatischer Theologe, den Unterschied von Glauben und Hoffen auf den Punkt. Musik hören, die noch nicht da ist, klingt ganz schön schräg. Schön und schräg. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffen, da richte ich mich auf die Zukunft aus. Die Musik der Zukunft hören, man hofft, dass eine Krankheit gut ausgeht, es wird wieder gut werden. Oder wenn man einsam ist, man hofft, dass man wieder einen Menschen trifft, der einen lieben könnte und den man lieben kann. Oder gesellschaftlich, viele Menschen hoffen, dass unsere Erde sich nicht um mehr als zwei Grad erwärmt und dass das mit der globalen Klimaerwärmung schon nicht so schlimm wird. Dass kluge Ingenieure Dinge erfinden werden, die uns helfen, den Klimawandel technisch zu bewältigen. Es braucht Hoffnungsmenschen, die über den Horizont hinausschauen, die nicht zufrieden sind mit dem, was ist, sich nach besserem Leben sehnen. Manchmal bleibe ich vor lauter Hoffnung stehen, gebe das Tanzen an die anderen ab, höre mir einfach gute Zukunftsideen an, nicke zustimmend und klicke zur nächsten Story weiter. Das ist die Gefahr für Hoffnungsmenschen, dass das Hoffen im Träumen stecken bleibt. Wenn ich nur träume von der besseren Zukunft, dann wird die Zukunft nicht wahrer, nicht einmal besser. Der Aphorismus von Peter Kuzmitsch schreibt dem Glauben dagegen diese Kraft zu, schon jetzt mit wahrem Leben beginnen zu können. Das Leben bessern zu wollen, jetzt. Glaube wartet nicht auf Zukunft, er beginnt sie, er schiebt sie an. Gegen die globale Erwärmung braucht es den gläubigen Aufbruch jetzt, damit sich was ändern kann für die Schöpfung. Nicht die Hoffnung auf zukünftige Lösungen, die mich nichts kostet. Die Verantwortung liegt bei mir und dir heute. Der Link für eine aktuelle Petition ist unten im Videotext. Die Musik der Zukunft hören und jetzt schon nach ihr tanzen. Das ist Glauben. Leben kann sich zum Guten wenden, wenn ich auf Gutes aktiv zugehe. Für mich wurzelt solches Vertrauen in dem Glauben, dass Gott da ist und in die Zukunft begleitet. Das gibt den Mut, mich wirklich zu bewegen, den Tanz einer guten Zukunft schon heute mitzutanzen. Ein riesengroßes Danke. Über 260 Menschen haben den Kanal abonniert. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr.